Ich sage schon mal Hallo. Hallo, es ist sehr, sehr schön, euch alle zu sehen. Herzlich willkommen zur Abschlusspräsentation von Jugendhack Mannheim 2022. Mein Name ist Yvier, ich kam erst heute Morgen rein. Ihr kennt mich nicht, aber ich bin unendlich beeindruckt von eurer arbeit das kann ich euch jetzt schon mal sagen wir haben jetzt zeit zu genießen was ihr alles an diesem wochenende geschafft habt und wenn ich sag ihr dann meine ich euch alle 30 junge menschen die dieses wochenende getüftelt gebastelt und gecodet haben und ich bin schon richtig richtig gespannt wir machen kurz einen Stimmungstest, ich weiß, es ist total heiß draußen und hier ist es total dunkel. Mal einen kurzen Applaus, ob ihr noch alle da seid, ja? Wuhu! Okay. Schön. Cool. Ihr habt Bock, dann habe ich auch Bock. Was ganz wichtig ist, das kriegen wir dann auch, ha, jetzt ist die Folie wieder da, ich kann wir machen das ohne, das ist auch in Ordnung. Also, wir sind hier an einem wundervollen Ort, nämlich im Forum hier in Mannheim. Und an dieser Stelle ein Riesendank an das Forum und das ganze Team. Ihr wart eine Wahnsinns-Location und habt das alles möglich gemacht. Nochmal Applaus. Und... Neben dem Forum geht natürlich auch wieder ein ganz, ganz großer Dank an die Hop Foundation für die finanzielle Unterstützung. Auch da wieder ein Riesenapplaus. Okay, und eigentlich legen wir jetzt direkt los. Jetzt haben wir schon große, wem wir alles danken. Aber im Endeffekt geht es ja um euch und eure Projekte.